Hurra! Gestern war es soweit. Open German hat begonnen. Und ihr müsst nun auf keinen Fall mehr im Regen stehen. Denn euer Deutschkurs ist hier und die Gemeinschaft, in der ihr mit anderen zusammen Deutsch lernen könnt, auch. Gestern haben wir nun also mit einem Webinar begonnen, in dem wir erklärten, wie der Kurs funktioniert. Wir möchten, dass ihr wisst, dass dieser Kurs Spaß macht. In den nächsten vier Wochen macht ihr nur so viel oder so wenig, wie ihr es braucht. Ja! So sehen die Aufgaben aus, grün und orange für das Zertifikat. In der ersten Woche geht es darum, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen, also erfahren, wer wir sind. Habt ihr nicht auch Lust, beim Kennenlernen mitzumachen und zu wissen, wer die anderen 40 Kursteilnehmer sind? Hol dir deine tägliche Dosis Deutsch. Hast du noch eine Ausrede parat? Ich glaube doch nicht. Also bis bald!